Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal um das Thema gehen, so kreierst du wirklich Produkte mit einem Mehrwert für den Kunden. Alles in allem geht es genau darum. Du musst ein Produkt kreieren, welches am Ende für den Endverbraucher wirklich einen Mehrwert darstellt weil ansonsten, warum sollte der Nutzer es dann der Endkunde es dann auch wirklich kaufen, wenn es keinen Mehrwert hat. Dementsprechend wollen wir heute einmal durchsprechen, worauf zu achten ist, welche Themen du besser machen könntest als die Konkurrenz und worauf du bei einem Produkt wirklich achten solltest. Lass uns direkt mal reinstarten in das ganze Thema und mit dem ersten Punkt anfangen. Versuch Produkte zu kreieren, die eventuell ein Alleinstellungsmerkmal haben, also ein unique selling point. Das heißt, kreiere wirklich Produkte mit einem Mehrwert, die Sinn ergeben. Ja? Versuch nicht auf biegen und brechen, ein USP zu kreieren, wo kein USP eventuell Sinn macht. Eine Voraussetzung, die ich aber hier mitgeben will, ist definitiv die folgende. Wenn ihr einen Artikel kreiert, muss der Artikel mindestens genauso gut sein, wie die Artikel der Konkurrenz. Ihr dürft keinen Artikel machen, der grundsätzlich vom Hauptprodukt schlechter als die Konkurrenz ist und dann vielleicht ein USP vielleicht noch dazu. Das macht keinen Sinn. Schaut bitte wirklich, dass das Artikel sind, die einen Sinn ergeben, auch einen Mehrwert ergeben und halt wirklich nicht, ja, ich sag mal, irgendein schlechteres Produkt als die Konkurrenz herbeigezaubert wird. Das heißt, Punkt Nummer eins, ein sinnhaftes Alleinstellungsmerkmal, das kann. Irgendetwas sein, da gehen wir jetzt gleich drauf rein. Das kann sein, dass ihr beispielsweise ein Goodie dazu gebt, wenn es in ergibt. Ja? Wenn Leute sich halt darüber beschweren, dass der Artikel schwer zu transportieren ist, vielleicht eine Tasche dazu oder sonst irgendwas. Einfach hingehen und die Kundenbewertung wirklich analysieren. Nehmt euch ein Blatt Papier, wie gesagt eine Exit-Tabelle oder sonst irgendwas, geht die fünf besten Konkurrenten durch und schaut mal die schlechten Bewertungen an, was bemängelt wird und schaut euch auch mal die guten an. Was wird besonders hervorgehoben? Und auf das müsst ihr den Fokus legen. Das Schlechte auszubessern, das Gute auch mindestens mitzunehmen in den Artikeln herein. Dann ist natürlich das Thema, dass ihr einen Artikel bitte kreiert, nicht für den Massenmarkt. Ja? Sondern sucht euch eine konkrete Person, eine Zielgruppe aus. Ja? Und wirklich schaut euch, also überlegt einfach, dass diese Person, diese konkrete Person, die diesen Artikel kauft, vor euch steht. Wie sieht diese Person aus? Worauf achtet diese Person am meisten? Und kreiert das Produkt für diese eine Person. Desto spitzer die Zielgruppe, desto besser wird meistens der Artikel. Guckt einfach, dass ihr wirklich euer komplettes Zielgruppenmarketing auf diese Person abstimmt. Angefangen vom Coloring, ja, vom Verpackungsdesign, vom Logodesign, vom EBC etc. Von den Texten her. Alles muss auf diese eine Person ab, die, die auch wirklich die sinnvolle Zielgruppe ist. Das bringt nichts, wenn ihr eine Bohrmaschine herausbringt und eure Zielgruppe ist ähm, die alleinerziehende Mutti. Heißt nicht, dass die alleinerziehende Mutti nicht auch eine Bohrmaschine benutzt, aber äh, ist nun mal einfach nicht die Fokus- und Hauptzielgruppe. Dementsprechend einfach guckt, dass diese Zielgruppe wirklich einen Sinn ergibt. Und am Ende des Tages halt ihr den Artikel dafür erstellt. Als nächstes geht es natürlich um das Thema ja, Goodies hinzufügen. Das wird auch immer gern gemacht, wenn einem nichts mehr einfällt, dann geben wir Goodie, ein E-Book oder sonst irgendwas dazu. Das kann man machen, sind aber meistens keine wirklich ausschlaggebenden Dinge, die den Kunden zum Kauf anregen. Ähm, vielleicht minimal bringt das etwas, wenn euch wirklich nichts einfällt, was ihr an der Qualität oder sonstige Themen halt des Artikels besser macht, könnt ihr das natürlich machen. Ihr könnt auch einen Bundle kreieren beispielsweise, wenn ihr sagt, Hey, ich habe ähm, keine Ahnung, den Artikel. Ich packe jetzt ein, das dazu und das dazu. Dann habe ich einen Bundle von einem Artikel und verkaufe den als Bundle. Das würde auch gehen, ja. So, wenn das nachgefragt wird in den Bewertungen, in den, in den guten und in den schlechten, ja, wie gesagt, dort wieder nachlesen. Im Optimalfall, also Minimum-Voraussetzung ist genauso gut, einen Artikel zu machen, ja, ein korrektes Zielgruppen angepasstes Listing, ja, und Vielleicht das ein oder andere Thema, was den Artikel dann noch sogar besser macht. Und so geht ihr an jeden Artikel dran. Ja? So kreiert ihr dann eine Brand um diesen Artikel. Versucht eine Marke zu kreieren. Es gibt so viele gute Beispiele mit Marken, die auf Amazon gestartet sind, ja wie in Snox oder sonstige Themen, die es geschaffen haben, geschafft haben, eine Marke für ihre Kunden zu kreieren. Der Kunde kauft jetzt nicht nur, der ist immer wieder Käufer. Ja? Der kauft nicht nur... Ja, die Socken, sondern auch die Unterhosen davon oder die großen Socken, was weiß ich halt alles. Und da müsst ihr hinkommen, ja. Versucht das auszubauen, überlegt euch die Zielgruppe und baut das komplette Markenimage, die CI, um diesen Artikel herum auf. Und guckt, dass die immer wieder gefunden wird und dass der Kunde einfach eine gute Customer Journey durchläuft. Weil wenn er eine gute Customer Journey durchläuft empfiehlt er euren Artikel, wenn er dann noch gut ist anderen Leuten und so kriegt ihr neue Kunden etc. Und so geht die Aufwärtsspirale immer weiter nach oben. Das heißt, USPs versuchen herauszufinden. Ja, USPs können aber auch einfach sein, dass alle Fehler, die die Konkurrenten haben, beispielsweise überall wird gesagt, der Lack geht von irgendwas ab. Dann macht ihr halt so einen Lack, der nicht abgeht. Das kann auch euer USP sein. Das muss nicht sein, dass ihr irgendwas immer hinzufügt. Kann sein, dass ihr einfach nur die Qualität deutlich verbessert. Der eine hat 10 Megapixel, der andere 20 Megapixel und ihr macht 24, 30, was weiß ich halt so mal als Beispiel. Ne? Und einfach hingehen und euch überlegen, wie ihr den Artikel verbessert, korrektes Marketing machen und eine Brand, CI und gute Customer Journey kreieren. Dann seid ihr gut aufgestellt für euren Artikel, für eure Marke, auch für die Zukunft. Denn wenige Leute auf Amazon machen das, die meisten sind auf Cashflow aus und nicht auf Brandbuilding. Und Brandbuilding ist definitiv das Nachhaltigste und wird immer wichtiger und relevanter. Das habe ich schon in so vielen Videos angesprochen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und wirklich auch viel Input gegeben, wie ihr an eure Artikel heranzugehen habt. Macht das Ganze wirklich so, schaut euch Bewertungen an, Konkurrenzartikel im Detail, bevor ihr euch für einen Artikel entscheidet. Bestellt ein Muster, checkt die Qualität, checkt alles ab und entscheidet euch dann für einen Artikel. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach da oben da und ein Abo. Wir freuen uns auf euren Support. Und wenn ihr Content haben wollt, könnt ihr das gerne hier in die Kommentarbox schreiben. Wir nehmen das Ganze auf und gucken, dass wir dann dazu auch Videos drehen. Also, wir freuen uns auf das nächste Video. Bis dann, euer Anthony.